Dieses Video setzt die Kenntnisse der ganzen PSA Mathematik voraus. Die, das vorherige Video über quadratische Gleichung. Und was weiß ich noch? <lacht> Siehe links unten. So, jetzt sind wir bei der quadratischen Gleichung. Und wir haben schon vorherigen Kapitel gesehen, so dass es da so eine Lösung gibt. So ja, und um die allgemeine Lösung der abstrakten Gleichung zu finden, werden die hier vorgeführten Schritte gemacht. Wir haben schon ein Beispiel letztes Mal gesehen mit diesem x x² plus 10x plus 16 und dann haben wir da Schritte zurück gemacht. Also wir haben diese Gleichung da gehabt, ja und dann haben wir... Diese aber ist durch diese Gleichung entstanden und dann haben wir von dieser Gleichung Schritte zurück gemacht und dann sind wir wieder zu dieser Gleichung ge gekommen, die eine Plus-Minus-Formel war und dadurch haben wir gezeigt, dass mit Hilfe von dieser Plus-Minus-Formel hat man zu Ergebnis Minus 8 und Minus 2 kommen kann vor Lösungen der Anfangsgleichung. Und bei der allgemeinen Gleichung, also der abstrakten Gleichung, wenn wir ungefähr die gleichen Schritte machen. Also, in diesem Beispiel haben wir das Schritt äh, zurückgemacht. Das war x plus 5 und das Ganze hoch 2 minus 9. Ja? 5 ist hier die Hälfte von 10. Ja? Und das bedeutet jetzt hier, vielleicht können wir in dieser Formel die Hälfte von b benutzen. Probieren wir das aus. Machen wir jetzt. Ist das hier irgendwie gleich mit diesem Quadrat hier plus irgendwas, kann das stimmen? Nicht so ganz. Der Koeffizient von x ist doch a hier. Ja? Und das bedeutet, wenn ich das hier aber a ausmultipliziere, wird es nicht so sein. Schauen wir mal, x plus b hoch und das Ganze zu Quadrat ist x plus 2b durch 2 mal x. Ja? 2 mal diesen Term mal diesen Term plus diesen Term zu Quadrat, also b Quadrat Viertel. Und das kann man kürzen, also x plus bx plus b Viertel. Das ist, was diese Quadrat, dieses Quadrat hier ist. Also, äh, wir haben hier zwar schon richtig den, äh, den, äh, die Koeffizient von x, aber nicht von x Wir wollen a haben vor x Also wir müssen hier das Ganze, hier, was wir am Ende gefunden haben, das hier, das müssen wir mit a multiplizieren. Wir machen das jetzt hier, a mal das Ganze hier, a mal das Ganze, was hier steht, und das ist a mal x², a mal x², plus a mal bx, a mal bx, plus a mal b hoch 2 Viertel. Okay, jetzt hier haben wir hier die Koeffizient von x x² richtig, das ist hier tatsächlich a, und hier a, aber jetzt plötzlich ist das hier nicht mehr richtig, wir hätten lieber allein b, und wir haben doch a mal b. Hm, was kann man da jetzt machen? Wir machen hier etwas anderes anstatt b halber. Mal schreiben wir b durch 2a. Schauen wir mal jetzt hier. Das haben wir hier gemacht. Also a mal x plus b durch 2a und das Ganze auch 2. Wir lösen jetzt diese binomische Formel äh, aus. Also das bedeutet, das ist x plus 2 mal diesen Term b durch 2a mal x. Ja? Plus äh, das hier zum Quadrat, also b2 zum Quadrat ist 4, a Quadrat unten. Ja? Und jetzt machen wir die Multiplikation jetzt hier, wir lösen die Klammer auf. Also a mal x2, a mal 2 mal b durch 2a, a mal 2 mal b durch 2a, mal x das Ganze, und a mal b2 durch 4a, a mal b2 durch 4a, a mal b2 durch 4a. Und das ist dann, wenn wir hier ein, bisschen, ein paar Sachen kurzen, also die 2a hier, fällt hier weg, ja, die kann man kürzen, also es bleibt bx und a und äh, das Quadrat von hier, das kann man auch kurzen, es bleibt nur a und. Das bedeutet, dass dieser Ausdruck hier am Anfang ja, ist gleich mit diesem Ausdruck äh, hier am Ende. Und das brauchen wir danach, bitte nicht äh, wieder daran noch denken müssen, warum das so ist. Das haben wir jetzt hier gezeigt. Also das ist so aus. Und das bedeutet, wenn wir jetzt in die Gegenrichtung ein bisschen später gehen, will, wir können das hier durch diesen Ausdruck hier ersetzen. Jede Zeit. Warum? Weil sie gleich sind. Das haben wir hier gezeigt. ja Also bisher haben wir es super geschafft. Wir haben die richtige effizient für das Quadrat. Wir haben a da. Und das wollten wir a für das x Quadrat und b wollen wir für das x. Das haben wir hier auch. Wo sind wir jetzt hier? Ja? b, das haben wir auch. Ja? a für das x Quadrat, b für das x. Aber wir haben kein c da jetzt, ja? Wir brauchen irgendwie eine c, aber das geht eh leicht. Schauen wir mal, was, was man da machen kann. Ja? Äh, hier, da haben wir die Funktion am Anfang. Ja, das ist die äh, allgemeine quadratische Funktion. Äh, Funktion halt, also und wir haben also, wir wollen das jetzt hier als Produkt von zwei Sachen letztendlich ausdrucken, ja. Und was haben wir hier in diesem Schritt ge gemacht? Wir haben einfach die gleiche Sache, Plus und Minus gemacht. Plus b Quadrat 4a, Minus b Quadrat 4a. Also das bedeutet, das ist doch gleich. Also wenn ich äh, 3 plus 5, Minus 5 habe, das ist doch immer noch 3, ja. Also ich habe das jetzt hier, Plus und Minus gemacht. Warum haben wir das gemacht? Ich brauche das hier, das hier. Ja, ich brauche das hier mit Plus. Und nächster Schritt, ganz einfach, es steht immer, im, immer überall hier Plus. Also bei Plus spielt die Reihenfolge keine Rolle. Das bedeutet, ich kann das einen Schritt zurückbringen. Das habe ich hier gemacht. Also das ist genau das gleiche hier geschrieben. Nur ich habe das b Quadrat durch 4a vor dem c geschrieben jetzt hier. Und den c, das c danach. Ganz einfach. Es ist kein großes Schritt. Ja? Okay, jetzt nehmen wir diesen Ausdruck hier. Wir haben schon gesehen, dieser Ausdruck, da ist er, und er ist gleich so viel. Also wir können gleich das hier durch diesen Ausdruck hier ersetzen. Das haben wir hier also gemacht. Dieses Blau hier haben wir hier ersetzt. Und was haben wir noch dazu gemacht? Anstatt C haben wir jetzt hier minus minus 4AC durch 4A geschrieben. Ist das hier das ist dieser Ausdruck hier jetzt gleich C? Ja, tatsächlich. Minus mal Minus ist Plus. 4A durch 4A ist 1. Also das ist, es bleibt nur C. Also Plus C kann man auch so schreiben. Ja, kein Problem. Und was haben wir jetzt hier? Das war der nächste Schritt. Was haben wir jetzt hier gemacht? Das bleibt das Gleiche. Keine Änderung. Und hier haben wir das Minus einfach herausgehoben. Ja, und den Rest in Klammer geschrieben. Und das ist jetzt hier minus b2, minus b2, ja, minus 4ac, minus 4ac. Und unten steht jetzt der gleiche Nenner, 4a. Das bedeutet jetzt hier, äh, und noch einmal, also das hier ist tatsächlich gleich mit dem da, also minus mal minus wird plus sein, 4a durch 4a ist c, und das hier ist e, minus b2 durch 4a. Also diese Zwei Ausdrücke sind immer noch das gleiche. Und auch, warum das hier gleich mit dem ist, wie hier. Ja? Machen wir den nächsten Schritt. Ist gleich. Also, das bleibt immer noch das gleiche. Und hier haben wir die Klammer einfach weg gemacht. Wieso? Wir haben einfach den gleichen Nenner geschrieben. Also, man braucht hier die, Gle die Klammer nicht mehr. Minus mal Minus wird immer Plus sein, wieder oben. ja Und jetzt, was haben wir von hier da gemacht? Wir haben diesen Bruch mal A da draußen multipliziert und das bedeutet, unten müssen wir jetzt A Quadrat schreiben. A durch A Quadrat, es bleibt ein A unten, A hoch 1. Also das bedeutet, dieser Ausdruck hier nach dem Minus ist tatsächlich so viel wie dieser Ausdruck hier nach dem Minus und das hat sich gar nicht geändert. Und von dem nächsten Schritt, der ist wirklich nicht so schwer, man muss einfach, es ist immer wieder kompliziert, weil man so große Ausdrucke hier sieht, aber das ist wirklich nicht so schwer, einfach darüber nachdenken, das kann ich, das Ganze kann ich M nennen und das Ganze hier kann ich N nennen, also das erste Rechteck hier, ein bisschen blaulich kann man M nennen und das zweite N ja? also ich habe A mal M A mal Rechteck, also A mal M, das habe ich M genannt und A hier, minus A recht mal rechte, also mal n, das habe ich hier n genannt. Und was kann man da machen? Herausheben. Das ist a mal m minus n. Also das haben wir jetzt hier im letzten Schritt gemacht. a mal das ist m minus n. Wir haben einfach das a herausgehoben. Keine Schwierigkeit. Ja, ganz leichter Schritt. Das bedeutet, dass der, der Ausdruck am Anfang, das hier, das Ganze, ist tatsächlich so viel wie der Ausdruck hier am Ende. Das haben wir hier also geschrieben. Das schreiben wir jetzt hier nochmal auf der nächsten Seite. Das hier ist gleich mit dem. Das ist, was wir hier gezeigt haben. Das ist gleich mit dem da ganz am Anfang. Immer, immer ist gleich. Also das bedeutet, sie sind tatsächlich gleich. Wenn wir jetzt die gleich, quadratische Gleichung lösen wollen, können wir den linken Ausdruck durch den rechten ersetzen. Also das hier, das hier können wir dadurch ersetzen. Warum? Sie sind ja eh gleich. Das haben wir eben gezeigt. Also wir wollen jetzt diese Gleichung lösen, also anstatt das schreiben wir das hier und wir wollen jetzt das hier lösen. Aber a ist nicht 0, also weil wir eine quadratische Gleichung haben und dafür muss das a nicht gleich 0 sein. Äh, darf es nicht 0 sein. Also das bedeutet, dieser zweite Ausdruck hier muss gleich 0 sein. Machen wir das jetzt hier. Dieser zweite Ausdruck hier ist gleich 0. Und was an was erinnert uns dieser Ausdruck hier? An der Plus-Minus-Formel. Ja? Das ist schon ein Quadrat von irgendwas und das ist Minus. Das ist aber noch kein Quadrat von irgendwas. Also noch einmal die Plus-Minus-Formel. Die haben wir hier. Ja. ja? a Quadrat minus b Quadrat ist a plus b mal a minus b. Ja? Und das wollen wir hier irgendwie erzeugen. Also sehen wir, da haben wir das a Quadrat, das ist unser a und wir brauchen hier etwas für b. Wie kann ich diesen Ausdruck jetzt hier als Quadrat von irgendwas schreiben? Ja? Das hier, das hier, also als Quadrat. Die Gegenrechnung vom Quadrat ist die Wurzel. Also Wurzel und Quadrat gleichzeitig, das wird doch das gleiche sein. Ja, also die Wurzel heraus und auch Quadrat, dann ist das doch gleich. Ja? Und wenn wir die Wurzel ziehen, oben kann man nichts vereinfachen, aber unten ist die Wurzel aus 4,2 und die Wurzel aus a Quadrat a. Also dieser Ausdruck hier ist das Quadrat von diesem Ausdruck hier. Okay? Und gehen wir jetzt hier wieder. Ja? Da hatten wir vorher kein Quadrat, aber da haben wir das doch als Quadrat gerechnet. Ja? Anstatt also diesen Ausdruck hier können wir jetzt schreiben a Quadrat minus ein anderes Quadrat, also die Plus-Minus-Formel. Das ist unseres a und das ist unseres b. Ja? a Quadrat minus b Quadrat ist a a plus b plus b mal das Ganze wieder a a minus b. Und Zu so. fertig. Und wenn man jetzt hier die Rechnungen ein bisschen macht, was kommt oben, plus b, man hat eh den gleichen Nenner, man kann also hier überall äh, das als Einbruch schreiben, in der ersten Klammer und wir haben keine eckige Klammer mehr, weil wir nur ein Klammer jetzt hier haben, mal, mal, ja, hier in der Mitte, und die zweite große Klammer hier, da haben wir diese Rechnung gemacht, das ist eh der gleiche Nenner, also man kann b minus Wurzel von dem da oben schreiben, ja, und das bedeutet, dieser ganze Ausdruck ist dann 0, wenn entweder das oder das hier 0 ist. Wenn das hier 0 ist, das haben wir hier geschrieben, dann kann man diesen Ausdruck auf die andere Seite bringen, also minus den ganzen Bruch. Oder wenn man jetzt hier das so schreiben will, man kann das minus oben bringen, also das ist minus den ganzen Zähler, minus b minus diese Wurzel, und wenn das jetzt hier das ganze 0 ist, kann man diesen ganzen Ausdruck wieder auf die andere Seite mit Minus bringen, den ganzen Bruch. Und Minus b, Minus mal Minus wird plus diesen Ausdruck hier sein. Also, daraus können wir folgen. Die Lösungen der allgemeinen Quadratse-Funktion Quadrat plus bx plus c gleich 0 sind x, 1 oder 2, zwei Lösungen, das sind hier mögliche Lösungen, Minus b plus oder Minus die Wurzel von minus 4 ac und das Ganze durch 2a. Diesen Ausdruck hier unterhalb der Wurzel, ja, die nennt man Determinante. Die Determinante, also ist das hier unterhalb der Wurzel, minus 4 ac Wenn die Determinante positiv ist, aber das haben wir in einem anderen Video. Das ist in einem kurzen Video noch. Danke sehr.